Nee, aber ich glaube, das ist gut jetzt. Prima. Gesichtserkennung läuft auch. Ja, danke. Woher kommt der Ton? Der Ton wird hier aufgenommen. Der ist äh, hier oben. Also hier das, das, das Gespräch eigentlich ganz nett. Martin Ilitsch ist aus Ungarn, hat aber ganz lange viel. unter anderem in Karlsruhe studiert. Man darf auch Martin Ilitsch, wir freuen uns. Dass du da bist und dass du ein neues Stück geschrieben hast. Ist es dein erstes Vokalstück oder hast du mit Stimmen schon gearbeitet? Ich habe schon relativ viel mit Stimmen gearbeitet. Ich habe auch eine Oper geschrieben mit klassischem Gesang, ja. was ich mittlerweile nicht mehr ganz so faszinierend finde. Also dieses klassische Singen. Und ich habe vor einigen Jahren ein Stück für Vokal und Song geschrieben. Das ah. ist also das zweite. Ah. Es heißt Hangar. So, habe ich die ausgesprochen? Genau. Ähm, kannst du dazu was sagen? Das ist ein Sammeltitel, der heißt Raum. Ich habe auch Orchesterstücke, sehr viel Kammermusik mit diesem Titel. Das hängt damit zusammen, dass ich die Musik in ein ganz bisschen perspektivisch höre immer. Also ich höre Dinge, die weiter weg sind und Dinge, die ganz nah Und auch in diesem Stück habe ich versucht, tatsächlich diese. Akustischer Perspektive zu so verwirklichen. Das Stück hat keinen Text. Also, es gibt keine Worte. Es gibt nur Silben und Konsonanten, Vokale. Matron, erste Frage. Warum kein Text? Ähm, ich hatte schon immer ein Problem damit, wenn Texte. Auch unter anderem in der Oper, wenn Text verwendet wird, so dass man den Text nicht versteht. Und dass der Text ja akustisch eigentlich nicht mit der Musik zu tun hat. Also in den letzten Jahren habe ich einfach gemerkt, dass ich mit äh, klassischem Gesang nichts mehr anfangen kann. Also das, das, die, die Töne, die eingegitterten, nach einem bestimmten Tonsystem eingegitterten äh, Einzeltöne interessieren mich nicht ganz und damit kann ich mich einfach nicht ausdrücken. Und, es war mir einfach wichtig, etwas zu finden, ein Material zu finden, womit ich meine Gedanken adäquat ausdrücken kann. Und ich habe gemerkt, ich muss quasi für mich wichtig, so eine Art äh, Tabula rasa zu, zu erstellen. Vorstellen. Also, alles, das alles, was wichtiger war, mit dem Gesang zu tun hat, auf zu auf hat. löschen, also für mich zu löschen. Und äh, das Singen oder Sprechen oder hat alles, was man mit diesem Apparat zu, äh, tun kann, äh, von Grund auf neu zu definieren. Weil ich denke, da, da gibt es einfach so viele Möglichkeiten und, und ich finde, dass die ganze Geschichte, die Musikgeschichte, die mit dem Gesang zu tun hat, reduziert sich, ist eigentlich eine Zweckentfremdung. Unsere Stimme, unser Apparat ist nicht dafür da, unsere Tonhöhen zu singen, sondern wir können so vieles ausdrucken und das versuche ich jetzt auch unter anderem mit diesen Vokalen und Konsonanten äh, so auszudrücken. Und äh, das alles, was die Stimme machen kann, von, von Grund auf neu erfinden, neu definieren. Als ein neues Instrument oder ein neues Ensemble auch. Ne? Das ganz ist genau. ein Ensemblestück. Ganz genau, ganz genau. Und mir ist mir aufgefallen, dass ich die Gesangsstimmen praktisch wie Instrumente behandle. Also ähm, manchmal auch ein bisschen respektlos, dass also man muss sehr, sehr mit Gesangsstimmen aufpassen. Das klappt nicht immer, vor allem wenn man äh, radikal vorwärts geht und wenn man Dinge machen will, die, die ähm, so ein bisschen gegen den Strich gehen. Und, äh ich habe das ja auch genannt, instrumentale Vokalmusik. Das kommt dem ja Namen. Ja, das ist einfach ähm, Musik mit dem, mit dem Klangapparat des Menschen. Ich will das also wirklich äh, nicht begrenzen. Ich entnehme der Beschreibung aber schon, du hast nicht einen Text genommen und den vertont. Hört man Sprache oder hört man Vokalinstrumente? Oder was ist das eigentlich? Also es gibt ein grundsätzliches Paradoxon in der Gesungen, beziehungsweise in der Musik, wo Text vorkommt. Der Text hat natürlich eine hauptsächlich eine semantische Ebene, also wenn man besprechen wird, der Text ja semantisch äh, inhaltlich äh, verstanden und wahrgenommen, äh, hat aber auch eine phonetische, eine ganz starke phonetische Seite und diese Seite wird ähm, oft vernachlässigt, selbst äh, selbst wenn man äh, Text zu Musik verwendet. Und ja. das hat mich jetzt eigentlich auch in der klassischen Oper stört mich immer noch, dass man die Texte nicht wirklich versteht und dass die ähm, die phonetische Seite des Textes zwar beachtet wird, aber aber nicht wirklich einen organischen Bestandteil der Musik bildet. Und das wollte ich überhaupt nicht. Also ich wollte halt eben diese semantische Seite ausblenden und, und Vokale und Konsonanten und ihre Zusammensetzungen so zu verwenden, dass, dass sie wirklich der Musik akustisch dienen, dass diese klangliche Ebene, ähm, na der Sprache mit der Musik konkurriert. Das Problem der Semantik eines Textes, der, der, dass der mit der Musik quasi nicht in Einheit gehen muss. Ganz genau. Also ich finde, alles was ähm, erklingt, Musik oder Text, das muss, das wird musikalisch wahrgenommen, und ich glaube, das muss musikalisch funktionieren und begründet sein. Und äh, das ist das alles Schlimmste für mich, wenn ein Text einfach untergebracht wird weil, weil äh, der Komponist ein Libretto hat und dieses, dieser Menge von Text untergebracht werden muss. Genau, also wenn ich ein A verwende, dann brauche ich eben den Klang A und, und nicht, weil das in einem Wort enthalten ist. Also es ist natürlich eine, eine ganz radikale Herangehensweise. Also viele haben schon mal sowas gemacht, aber ähm, ich finde, dass die, die, die phonetische Ebene der, der, der gesprochenen Worte wirklich zum, zur Musik passen muss und der Musik dienen muss. Ja. Nun kommen hier sehr die Glissandi vor. Kannst du was dazu sagen? Ich glaube, das ist äh, ganz gefährlich so zu sagen, dass man kein Glissando verwenden darf. Die Frage ist immer, wie man das Glissando verwendet. Glissando bedeutet ja nichts anderes, als was man Tonhöhen äh, hervorbringt, die zwischen den äh, befestigten Tonhöhen innerhalb eines Tonsystems liegen. Also man macht einen Übergang zwischen und ich glaube, damit kann man eigentlich sehr, sehr viel machen. Die Frage ist natürlich, wie man das macht. Und hier war mein Ziel tatsächlich nicht Tonhöhen zu vermitteln, sondern eher gezeichnete Gesten ähm, zu klingen zu bringen. Also das ist, was, was Sie hören werden, ich habe das sogenannte erste Geste andere irgendwie wie so, wie Wimpern, wie wenn Sie sowas gezeichnet sehen. Also, mm. Hat das überhaupt? Dass sich damit was dazwischen ist und dadurch entstehen sehr ausdrucksvolle Gesänge. Ich habe gesehen, du notierst ja auch nicht alles. Äh, so bewusst nicht so eindeutig, also dass es Übergangsbereiche gibt, so zwischen festgelegten Tonhöhen und nicht festgelegten Tonhöhen oder äh, zwischen Gesang und Sprechen oder anderen Stimmlauten. Also da, du hast, schaffst eigentlich so ein ganzes neues Repertoire an Zwischenformen auch. Ja, ja. also die, die, Sprach, die Sprache überhaupt ähm, ist ja eigentlich da. Das ist, die Stimme ist ein Instrument, das nicht dafür da ist, Tonhöhen, definierte Tonhöhen zu, ja. zu, zu singen. Das ist eigentlich ja eine Zweckentfremdung. Der ein klassische Gesang ist eine, zwar wunderbare aber eine Zweckentfremdung. Und äh, Ich habe versucht, das von Grund auf aufzubauen, mit all den Kommunikationsmitteln, die der Mensch äh, verwendet, wenn man, wenn man Töne aus sich herausgibt. Mhm. Und da diese äh, Materialien versuche ich in, in meiner Musik zu, zu formen und, zu, und, und, und so verständlich zu gestalten, dass sie äh, dann auch eine ganz klare Aussage. Und ähm, hat sich durch, diese, durch dieses Material, mit dem du hier gearbeitet hast, hat sich da formal was anderes ergeben, als wenn du jetzt meinetwegen ein Streichquintett oder ein äh, instrumentales Werk geschrieben hättest? Also sind, hier, sind dir hier Sachen begegnet, die in der Instrumentalmusik vielleicht nicht so funktioniert hätten, in der Form, in der Besetzung? Ja, also rein musikalisch und formal äh, habe ich gemerkt, dass ich genauso komponiere wie für Instrumente. Ich, ich habe einfach eine, eine Vorstellung von Form, von Energetik und das kann ich jetzt, oder habe versucht jetzt auch in diesem Vokalstück genau, genau zu komponieren, wie, wie mit Instrumenten. Mhm. Das ist also was eben gegen die, das Senengebrüche geht. Andererseits ist, sind diese Zwischenklänge, die, die wirklich nicht mit Ton verbunden sind, für die Gesangsstimme genuin. also das ist dann viel, eigentlich viel einfacher und, und, und da hat man kriegt man viel leichter Übergangsklänge, Glissandi und äh, interessanter also ja. Farbwechsel wie mit Instrumenten. Bei Instrumenten wäre das die Zweckentfremdung. Ja, ja, und da sind auch die Grenzen klarer definiert, wo das normale Spielen aufhört und wo das äh, verfremdete Spielen anfängt. Das ja. ist bei der Stimme ja quasi ein Kontinuum. Richtig. Also, es, ist to es ist paradox, dass es für Sänger trotzdem Schwierigkeiten bereitet. Obwohl das eigentlich genuine Gebrauch gebrauchte Stimme ist, das sind ja keine Tore Aber das mehr. sind natürlich auch die Überschreitungen der Ausbildung oder der eigenen etablierten Techniken dann auch immer wieder individuell äh, von Bedeutung wahrscheinlich. Also es gibt dann einfach Sachen, die Ihnen näher liegen und die Ihnen ferne liegen. Ja, ganz genau. Das ist die Premiere wird ja jetzt als online virtuelle Premiere stattfinden, beziehungsweise vor einem kleinen Publikum in der öffentlichen Probe. Wir hoffen natürlich, das später nochmal in einer herkömmlichen, normalen Konzertsituation aufzuführen. Aber wahrscheinlich ist es jetzt auch eine Chance, um nahe heranzukommen, an, auch an die Tonerzeugung, ans Material. Also wir freuen uns drauf und hören. Wer möchte, kann jetzt die Uraufnahme des Stückes hören. Wow. Vielen Dank. Sehr viel. Ich danke, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Und du hattest noch was anderes? Ja, das ist einfach ähm, Musik mit dem den Klang ab.